Okay. Herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden-Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst bei Google in der Schweiz und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Hangouts, äh, wo jeder dazukommen kann und seine Fragen rund um seine Website und um die Google-Suche stellen kann. Es ähm, sind schon wahnsinnig viele Fragen eingereicht worden auf YouTube. Äh, ich denke, da es viel zu tun, aber wenn einer von euch anfangen möchte, dann seid ihr gerne dazu eingeladen. Ich würde direkt gerne starten wollen. Es geht um diese FAQ-Markups. Also, in, den, in der Community, in diesem Chat hast du ja wahrscheinlich schon gesehen, dass sich sehr viele auch beschweren, dass die Markups jetzt weg sind, also, beziehungsweise die Rich Results jetzt auch weg sind. Woran könnte das liegen? Ich, also ich, ich vermute mal, dass, dass die Implementation gleich geblieben ist. Auf, auf euren Websites, dass ihr da nicht groß etwas verändert habt, oder? Genau. Also ja. ich, ich Du nicht, okay. Ähm, was, was ich einfach gesehen habe, ist, dass, dass wir immer mehr von diesen FAQ Markups gezeigt haben in den Suchergebnissen und teilweise schon extrem viel weil jeder das irgendwie cool fand, noch mehr Platz zu haben in den Suchergebnissen, und ich vermute, dass das Team einfach da ein bisschen strikter geworden ist und gesagt hat, gut, wir müssen schauen, dass es wirklich auch qualitativ hochstehende FAQs sind, dass sie entsprechend äh, den ganzen, ich denke, Ideen hinter diesem Markup in den Suchergebnissen auch verwendet werden. Und äh, von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass da je nachdem einige Websites, die gar nicht mehr haben, oder dass es da einfach weniger sichtbar ist bei anderen Websites, oder bei bestimmten Seiten halt nur. Äh, das sind, normalerweise sind das so die, die üblichen Weiterentwicklungen von diesen Rich Results, dass, äh, dass sie erstmal implementiert werden, dann probiert man sie aus und dann denken alle, oh, die sind toll, und alle verwenden die, und die werden dann überall dargestellt, und irgendwann denkt das Team gut, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu stark übertreiben und müssen das ein bisschen zurückschrauben. Okay, also habt ihr da so eine gewisse ähm, Qualitätsvorgabe ähm, praktisch für die Seite, ähm, bis dann diese Rich Results auch angezeigt werden? Also ich meine, das ist jetzt von dem FAQ-Markup, das ist bei mir mhm. verschwunden. Ich könnte jetzt theoretisch wieder umschwenken auf diese Produkt-Markups, also mit den Preisen. Jetzt ist es halt so, dass wir ja diese, wir verkaufen Flaggen und bei uns habe ich jetzt eine Kategorie-Seite für zum Beispiel die Frankreich-Flagge und es sieht aus wie eine Kategorieseite, ist aber eigentlich ein Produkt. Jetzt gibt es ja dieses Aggregate-Produkt-Markup, wo man den Preis setzen kann von bis. Mhm. Und die... Äh, Sterne halt auch noch dazu und ähm, meinst du, das würde dann bei mir auch klappen? Also eigentlich spricht es ja gegen die Richtlinie, weil dieses Aggregator-Markup ist ja nur für zum Beispiel eBay gedacht, wo dann verschiedene Händler das gleiche Produkt anbieten. Ja, wobei Produktvarianten könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch, auch in dem Sinne wäre. Wenn ja. das quasi verschiedene Größen sind, dann, dann sind ja manchmal auch unterschiedliche Preise. Auch wenn das, sage ich mal, Kleider sind oder so, dann kann es ja sein, dass wenn man äh, mehr Stoff braucht, dass es ein bisschen teuer ist für die großen Größen und die anderen Größen vielleicht ein bisschen günstiger. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder dass, dass vielleicht bestimmte Arten äh, von der Verarbeitung her einfach ein bisschen anders sind, aber eigentlich ist es das gleiche Produkt. Von mhm. dem her, wenn, wenn das quasi... Die gleiche Flagge ist einfach in verschiedenen Größen. Sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum das nicht nicht funktionieren sollte. Aber äh, bezüglich, ob das funktioniert oder nicht, ist natürlich schwierig zu sagen, weil die, ich denke, also... Ich, ich weiß da nicht im Detail, was, was jetzt mit dem FAQ-Markup gemacht worden ist, aber ich habe von einigen Websites gesehen, dass, dass sie ganz verschwunden ist, bei anderen habe ich gesehen, dass sie nur auf einzelnen Seiten oder einzelnen Varianten der Website vorhanden sind und da würde ich meinen, dass unsere Systeme einfach ein bisschen genauer schauen, macht es Sinn, da jetzt ein FAQ zu zeigen oder ist, macht es da weniger Sinn? Das heißt, ich vermute, dass es weniger die ganze Website ist jetzt äh, nicht mehr geeignet für FAQs, sondern es ist wirklich auch eher auf Seitenebene. Hm, ja, also bei, bei mir ist es komplett weg, aber gut, ich könnte schwenken auf das Produkt-Markup, ähm, um dann wenigstens ein paar äh, Sterne und die Preise zu zeigen. Ich meine, das FAQ war besser, weil man dann direkte Lieferzeiten sehen konnte und war natürlich auch größer von der also mehr Platz in der Suche, aber ich kann schon verstehen, dass wenn jetzt alle dieses FAQ nutzen, dass ihr dann direkt eine doppelt so lange Seite habt und ja, ist in Ordnung, ja. ja. Okay. Ja. Ich, also ich würde es einfach mal ausprobieren, weil gerade mit den Rich Results ist es ja so, dass es relativ schnell auch anspricht, wenn man die, die Art von Einbindung verändert und wahrscheinlich sieht man das dann relativ schnell für einzelne Testseiten, ob das, ob das klappt, ob das dargestellt wird, und wenn ja, dann kann man immer noch überlegen, wie kann ich das so gestalten, dass es effektiv wirklich sinnvoll für Benutzer ist sind und dass es auch sinnvoll für dich ist. Ja, alles klar. Super. Dankeschön. Mhm. Okay. Weitere Fragen, bevor wir da mit den eingereichten Fragen loslegen? Wenn nicht, ist das auch okay? Ich, ich fange sonst mal, mal oben an und wenn einer von euch noch weitere Kommentare oder Fragen zu, zu Sachen hat, einfach loslegen zwischen euch und hoffentlich haben wir am Ende auch noch ein bisschen Zeit. Die erste Frage betrifft quasi AMP und Google Discover. Wir sehen einen Shift von Google Discover Traffic von AMP zu Non-AMP. Das heißt, in Discover werden Artikel von uns normal dargestellt, also die AMP-Version mit dem blitz -Symbol. Uh, wenn man die Artikel anklickt, landet man aber dann auf dem Canonical-URL, also den non-AMP. Uh, das gleiche haben wir auch bei anderen Publisher gesehen. Uh, woran kann das liegen? Ist das ein Bug von euch? Das klingt eher nach einem Bug. Uh, klingt eigentlich nicht so, als ob das uh, so sein sollte, aber ich, ich weiß da jetzt nicht mehr im Detail. Uh, wenn einer von euch das sieht und vielleicht Beispiel-URLs hat oder Screenshots hat, die ich weitergeben kann, äh, wäre ich da sehr froh. Schauen wir mal, ob wir da was finden können, aber ich vermute, wenn das normale AMP-Seiten sind, dann würden wir versuchen, die auch normal als AMP-Seiten darzustellen in den Suchergebnissen, also auch in Discover. Äh, wir werden demnächst ein Consent Management einrichten in den Stand in dem standardmäßig viele externe Skripts nicht geladen werden, YouTube, Twitter, andere Contents. Da der Bot äh, dem CMT nicht zustimmen wird, war meine Idee, das CMT für den Bot äh, zu umgehen und quasi alle Skripte für den Bot zuzulassen und alle Contents direkt laden zu lassen, inklusive Werbung. Wäre das für euch okay? Äh, an und für sich kann man das, kann man das so machen. Ähm, normalerweise ist es so, dass wenn man sage ich mal, einen rechtlichen Interstitial hat, dann ist es so, dass wir es versuchen, solche auch zu erkennen und auch zu ignorieren. Äh, wenn hingegen dann die ganzen Scripts gar nicht erst geladen werden und die Inhalte gar nicht erst geladen werden, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil dann können wir zwar diesen Interstitial ignorieren, aber wir haben die Inhalte trotzdem nicht. Um, was, was man da vielleicht überlegen könnte, ist, ob man das äh, quasi auf Länderebene machen könnte, äh, weil wenn man das zum Beispiel für Benutzer in Amerika nicht braucht und Googlebot crawlt ja meistens aus Amerika, dann ist das natürlich automatisch so gelöst. Also wenn man für Benutzer in Amerika äh, quasi diesen Consent Management nicht, nicht macht, dann ist es auch okay, wenn man das auf jeden Fall Googlebot so crawlen lässt. Aber auch, ich denke auch sonst, wenn das Inhalte sind, die normalerweise dargestellt werden und einfach quasi wegen diesem Consent halt nicht geladen werden, denke ich, wäre das eigentlich nicht problematisch, wenn man das Googlebot zeigen würde. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig bezüglich Cloaking oder nicht Cloaking, aber bei uns betrifft das mit Cloaking eigentlich in erster Linie wirklich das Problem, dass wirklich ganz andere Inhalte dargestellt werden für Benutzer und für Suchmaschinen und wenn das einfach quasi eine andere Variante von den gleichen Inhalten ist, dann ist das an und für sich weniger problematisch. Es Ist auch nicht so, dass das Webspam-Team da einschreiten würde und sagen würde, ja, Quasi, ich sehe, wenn ich hingehe, sehe ich nur ein Thumbnail vom YouTube-Video und wenn Googlebot hingeht, wird das YouTube-Video im iFrame normal geladen. Aus unserer Sicht ist das total euch überlassen. Eine Frage über Lighthouse und PageSpeed Insights. In dem Mythbusting-Video über Geschwindigkeit hat Martin erwähnt, dass wenn du einen Test auf Lighthouse machst, ist das Ergebnis dann für deine Maschine, deinen Browser und deine Internetverbindung. In der help heißt es, dass Lighthouse einen Seitenaufbau mit einem Gerät der Mittelklasse im Mobilnetz simuliert. Funktioniert Lighthouse anders für PageSpeed Insights? Ähm ich, ich habe da mal nachgeschaut bei, bei den Lighthouse-Dokumentationen insgesamt. Und einerseits ist natürlich PageSpeed Insights läuft ja nicht nicht auf dem Browser, sondern quasi im Rechenzentrum bei uns. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man eine Art Emulation macht für für die ganzen Tests. Äh, Lighthouse hingegen läuft ja normal im, im Browser. Das kann man ja über die Entwicklertools auch ansteuern. Und standardmäßig ist es so, dass Lighthouse ähm, ein, ein Netzwerk Throttle verwendet, welches die Geschwindigkeit ein bisschen drosselt. Das heißt, äh, ich glaube, das CPU ist normal und all die anderen Einstellungen sind normal und einfach die Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Äh, man kann das aber auch über die Einstellungen in, in Chrome, kann man das direkt ändern, man kann ja auch Lighthouse Uh, über Command Line uh, Befehle auch aufrufen und dort kann man auch uh, die, die Simulation, kann man da ein bisschen genauer definieren und sagen, so soll das gemacht werden oder so soll das gemacht werden. Uh, man, man kann das relativ schnell uh, in, in Chrome auch über die uh, Netzwerk Eigenschaften, ich weiß nicht, wie der Name auf, auf Deutsch ist, äh, bei, auch bei den Entwicklereinstellungen kann man da Netzwerkeigenschaften angeben und einerseits den User Agent ändern, wenn man zum Beispiel gezielt mit Google testen will oder mit einem anderen User Agent und andererseits die Geschwindigkeit von der Netzwerkverbindung angeben. Äh, die kann man, ich glaube, schnelles 3G-Mobilnetz, äh, langsames 3G-Mobilnetz, man kann auch selber etwas angeben. Man kann es auch auf Offline stellen. Ähm, interessanterweise, wenn ich meine Seite im Offline-Modus teste, dann hat sie da am meisten Punkte, weil halt keine Inhalte geladen werden können. Aber. Irgendwie, so, so kann man das natürlich am, am besten testen. Äh, wichtig mit diesen ganzen Tests ist natürlich auch der Unterschied zwischen quasi diesen Lab-Test, den man direkt im Browser macht und mit den Benutzerdaten, das heißt, dass was das Benutzer effektiv sehen und äh, mit dem Lab-Test kann man natürlich sehr schnell hingehen und sagen, da, daran muss ich arbeiten, man kann das gleich testen, nachdem man das verändert hat, und die Benutzerdaten brauchen jeweils eine gewisse Zeit, bis sie erstmal gesammelt werden und aggregiert werden. Ich glaube, das ist Größenordnung etwa ein Monat, äh, bis man die Veränderung bei den Benutzerdaten sehen würde. Das heißt, in Search Console, da werden ja die Benutzerdaten verwendet, äh, über Chrome User Experience Report, würde man da Größenordnung etwa ein Monat äh, quasi Verzögerung haben, bis man größere Veränderungen dort auch sehen würde. Äh, du hast getwittert, dass man so viele H1 auf eine Seite packen kann, wie man will. Äh, darf eine H1 auch über mehrere Zeile laufen? Äh, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ähm, ich denke, dass das mit den H1 ist immer etwas, wo, ja, ich würde sagen, es ist eher ein, ein kleineres Element im großen Ranking-Puzzles hilft natürlich, äh, dass man verstehen kann, worum es geht mit dieser Webseite oder mit dieser HTML-Seite, URL halt, äh, und äh, das hilft uns da ein bisschen schon. Und wenn man mehrere H1 hat, dann verteilt sich das halt entsprechend auch ein bisschen. Dann sehen wir die verschiedenen Abschnitte und versuchen da zu erkennen, welche Überschrift zu welchem Abschnitt passt. Äh, mit HTML5 kann man ja eigentlich standardmäßig für äh, diverse HTML-Elemente kann man auch H1 verwenden und äh, von dem her ist es eigentlich schon relativ lange so, dass man das anders machen kann und auf unserer Seite sind wir da eh flexibel. Von dem her würde ich einfach schauen, dass man die H1, die Überschriften so macht, dass sie für euch passen, dass sie stimmen, dass das wirklich auch Überschriften für diese Bereiche sind. Ähm, und eben gezielt auf die Frage noch, äh, mehrere Zeilen überhaupt kein Problem. Ähm, mehrere H1 untereinander kann man natürlich auch machen. Ich denke, besser ist wahrscheinlich, wenn man das in ein H1-Element packt. Einfach vom, quasi vom theoretischen, semantischen her. Aber man kann das auf verschiedene Arten anpacken. Äh, dann, zwei Fragen noch da, steht als finales Datum für die komplette Umstellung auf Mobile Crawling noch September 2020, äh, wird es da keine Ausnahmen geben. Äh, wir haben das jetzt verschoben auf Ende März 2021. Also, ein bisschen mehr Zeit, äh, wir schicken weiterhin äh, E-Mails über Search Console raus, an, an Websites, die, die dann auch nicht ganz bereit sind. Aber grundsätzlich sehen wir eigentlich, dass die, die allergrößte Zahl der, der Websites eigentlich soweit bereit sind. Äh, wo wir ein bisschen kämpfen noch, sind einerseits Websites, die sehr klein sind, die, die sich lange Zeit nicht mehr verändert haben, die nicht auf unsere E-Mails quasi reagieren. Ich vermute, dass ein großer ein großer Teil dieser Websites einfach Websites sind, die irgendwann mal veröffentlicht wurden und die einfach weiterlaufen, wo es eigentlich niemand mehr aktiv da die, die Website auch betreut. Äh, und der andere Teil, der bei uns auch noch ein bisschen Sorgen macht mit Mobile First Indexing, sind die extrem großen Websites, die einfach sehr viele verschiedene äh, Bereiche haben, wo wenn wir das ganze Domain umstellen auf Mobile First Indexing, sind das an und für sich sehr viele quasi Sub-Websites, die da integriert sind, die, die da einzeln auch ein bisschen passen müssen. Und äh, für, für diese und an und für sich alle, die noch nicht ganz bereit sind, versuchen wir über Search Console weiterhin Meldungen auch rauszuschicken. Ich habe da eine, ich eine Frage nicht. zu. Wird sich denn im Ranking dann äh, irgendwas ändern, unheimlich, wenn ihr umstellt? Wahrscheinlich ja, ne? Ähm, also, normalerweise ist es so, dass mit, mit diesen mobile first indexing äh, System, die wir da jetzt eingerichtet haben, ist es so, dass wir die Umstellung erst dann machen, wenn wir ziemlich sicher sind, dass das Ranking an und für sich alles stabil bleibt. Das heißt, wenn wir erkennen können, dass die Website äh, an und für sich keine großen Veränderungen sehen würde mit Mobile First Indexing, dann stellen wir da um. Ich denke, auf das Stichdatum hin wird es auch nicht so sein, dass wir dann irgendwie alles anders machen, sondern es sind dann einfach die Websites, die bis dahin noch nicht umgestellt worden sind, die werden dann halt trotzdem umgestellt. Aber eigentlich müsste doch dann, also, du hast ja gerade von den Seiten gesprochen, die jetzt äh, irgendwie nicht mehr gepflegt werden, mhm. müssten doch dann auch nach unten rutschen. Also, ich, wenn das ich mit, mein, sein. Ja. Wenn ich ja. mit meinem E-Halt jetzt äh, noch äh, google, dann habe ich jetzt immer noch Seiten, die ziemlich weit oben sind, die überhaupt noch gar nicht umgestellt sind. Und ich, ja, es macht einfach keinen Spaß, da drauf rumzusurfen und zu lesen, weil man dann doppelt klicken muss, zoomen muss und so weiter. Also, wenn dieser Stichtag kommt. Also, ja verschwinden, oder nicht? Vielleicht, vielleicht. Also, ja. ich denke, einerseits muss man unterscheiden zwischen dem, dem Indexing, quasi Mobile-First-Indexing, und das andere ist Mobile-Friendliness, also ob das jetzt auf Mobilgeräten gut lesbar ist. Und für, für das Indexing ist es so, dass Seiten, die an für sich nicht gut lesbar sind, trotzdem normal indexiert werden können. Das heißt, wenn man zoomen muss, um den Text zu lesen, ist der Text ja trotzdem noch da. Äh, hingegen, wenn der Text gar nicht vorhanden ist, auf der mobilen Variante, dann ist das ein Problem für für das Mobile-First-Indexing. Äh, was wir einfach sehen, ist gerade bei, oder? Je nachdem, bei, bei verschiedenen Seiten sehen wir äh, zum Beispiel, wenn die Thumbnail-Bilder sehr klein sind, dann können wir die Bilder nicht so gut in der Bildersuche verwenden. Äh, wenn die Überschriften statt mit H1 nur mit HTML quasi formatiert werden auf der mobilen Variante, äh, dann können wir diese Überschriften weniger gut verwenden. Äh, das heißt, insgesamt ist es nicht, un nicht unbedingt der Fall, dass die Website gesamthaft weniger gut ranken würde, sondern es ist einfach schwieriger für uns zu erkennen, was da alles vorhanden ist. Und äh, das kann einerseits, sag ich mal, die Textinhalte auf der Seite betreffen, es kann aber auch einfach nur die Bildersuche betreffen. Und äh, wenn für dich die Bildersuche nicht so wahnsinnig relevant ist, dann sieht man da vielleicht eine Veränderung auf deiner Seite nicht wahnsinnig groß. Aber das sind da, ich, de ich denke, das Schwierige, was ich einfach gesehen habe, gerade mit den E-Mails und als wir das äh, ganz ein bisschen genauer angeschaut haben, es gibt einfach viele Elemente auf einer Seite, wo, vom Indexing her, wo sie sagen würden, ja, das ist jetzt anders, wir müssen diesen Website-Betreiber informieren darüber und wenn ich die Seite anschaue, dann denke ich, ja, das interessiert doch niemanden, ob das jetzt geändert wird oder nicht, äh, zum Beispiel, wenn ich, äh, wir haben das, ich weiß nicht, auf, auf verschiedenen Reiseseiten gesehen, dass äh, oft ist es ja so, dass wenn man die Informationen von einem Ort anschaut, dann sind unten so diese Thumbnail-Bilder von vielleicht Hotels in diesem Ort oder andere Orte, die in der Nähe sind. Und das sind einfach kleine Thumbnail-Bilder, die zu diesen anderen Seiten führen. Und wenn statt, sag ich mal, zehn auf der Desktop-Variante nur zwei auf der mobilen Variante sind, dann ist das für den Benutzer eigentlich egal. Es sind ja auch nicht Inhalte, die für das Ranking relevant sind, aber es ist eine relativ große, sag ich mal, Veränderung auf der Seite, dass da statt zehn Thumbnail-Bilder auf einmal nur noch zwei da sind. Und als Website-Betreiber, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, ja gut, ist, ist ja eigentlich egal, oder ich, da, damit kann ich leben. Okay. Um. Dann, wie geht Google mit längeren ab test zeiträumen um? Äh, konkret kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn über einen Relaunch-Zeitraum von sechs bis neun Monaten für URLs, äh, zu fünf Prozent das eine und 95 Prozent ein anderes Template unabhängig vom User-Agent ausgespielt wird. Ähm, es hängt, also, auf unserer Seite ist es eigentlich mit sag mal, längeren AB-Tests eher das Problem, dass, dass es dann langsam in Richtung Cloaking geht, äh, wenn die Inhalte wirklich sehr unterschiedlich sind. Und äh, das ist dann eher quasi der Bereich, wo, wo das Webspam Team oder das Indexing Team dann überlegen würde, müssen wir da irgendwie manuell etwas machen. Uh, hingegen, wenn das jetzt, sag ich mal, einfach vom Design her Veränderungen sind, wenn das uh, die HTML-Elemente HTML einfach ein bisschen verschoben sind, uh, wenn die Inhalte grundsätzlich sehr ähnlich sind, ist das ein für sich egal. Und uh, das andere, was ich da jetzt nicht hundertprozentig sicher bin bei dieser Frage, uh, wenn das wirklich, sag ich mal, 5% und 95% der Zugriffe insgesamt sind, dann kann natürlich sein, dass Google ab und zu die eine Variante und ab und zu die andere Variante sieht. Und auf unserer Seite, was dann passieren würde, ist, wir würden dann halt ab und zu die Variante indexieren und manchmal die andere Variante indexieren und äh, das, je nachdem wie groß die A-B-Testveränderung da ist, kann das natürlich fü dazu führen, dass einmal rankt die Website so und einmal rankt die Website so, je nachdem wie welche Variante wir gerade indexiert haben und äh, das kann es natürlich für euch dann ein bisschen kompliziert machen, dass ihr dann in Search Console dann sieht, ja, es geht hoch und runter und dass man dann nicht genau weiß, ja, warum verändert sich das so, äh, weil man da nicht direkt den Zusammenhang hat zwischen der AB-Variante und der Seite, die aktuell indexiert ist. Das heißt, was sich da manchmal lohnt, ist, dass man da überlegt, wie kann man sicherstellen, dass Googlebot immer in die eine oder in die andere Variante rutscht, äh, einfach damit man sauber das Ganze testen kann, ohne dass von der Indexierung her dann noch zusätzliche äh, Fluktuationen da hineinkommen. Wenn ich da mal äh, kurz nachfragen dürfte, äh, mhm. gibt es an der Stelle wirklich irgendeine Art Best Practice, äh, äh, die du empfehlen würdest, äh, weil ich dann auch so ein bisschen die Befürchtung hätte, dass man dann so wirklich in diese Cloaking-Falle rutschen könnte. Also ähm, gerade in dieser Ramp-Up-Phase, also wie es bei großen Projekten dann immer der Fall ist, ähm, dass man erst 5% auf dem einen Frontend, 95% auf dem anderen und dann halt eben das nach und nach dann eben austauscht, also 10, 90%. 2080 80, etc., dass über einen langen Zeitraum, ähm, ja, dass das wirklich als das Cloaking oder dergleichen interpretiert werden kann. Also, die Gefahr sehe ich auch tatsächlich. Ähm, du hattest mal im Jahr 2016 in einem Hangout, da hatte ich diese Frage nämlich auch schon mal gestellt, ähm, mhm. gesagt, dass Google eigentlich damit sehr gut zurechtkommt und es eigentlich keine wirklichen ähm, Aussagen, äh, keine, keine Ausschläge in die eine oder andere Richtung äh, geben sollte. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte auch, die du da jetzt äh, sagen kannst, wie, wie das jetzt in, in den vergangenen, ja, vier Jahre ist jetzt schon her, ähm, Ob es da irgendwie ähm, Erkenntnisse jetzt gibt, die, die du teilen kannst, darfst? Um, ich, ich kann einfach so quasi anekdotisch sagen: Ich habe äh, in, in den letzten Jahren hab mir eigentlich noch nie Kontakt gehabt mit dem Webspam-Team, wo jemand gekommen ist und gesagt hat, wir müssen diese Website kontaktieren wegen Cloaking und es hat sich herausgestellt, dass da A, B-Tests gemacht werden. Ähm, das heißt, wenn... Die, die Sachen, die wir bezüglich Cloaking gesehen haben, sind dann eher in Richtung Situation, dass irgendein Hacker gekommen ist und auf einmal Googlebot eine Variante ausspielt und äh, für Benutzer, wenn sie draufgehen, kriegen sie dann einen Redirect auf irgendeinen affiliate Job. Äh, das ist eher das, das Problem bezüglich Cloaking. Und alles, was in Richtung quasi A-B-Test geht oder dass einfach verschiedene Ländervarianten ausgespielt werden, oder für verschiedene Regionen, unterschiedliche Inhalte, all das ist aus unserer Sicht eher unproblematisch, weil vom, vom Ranking her nehmen wir einfach die Variante fürs Indexing, äh, wenn wir Benutzer da hinschicken können und die Benutzer mehr oder weniger das äh, bekommen, was wir ihnen quasi äh, empfehlen in den Suchergebnissen, dann, dann klappt das für uns. Äh, das heißt, da gerade bezüglich ab b tests und langsamen Ramp-Ups, solche Sachen, würde ich mir da effektiv keine Sorgen machen. Dann noch eine, eine äh, weitere Nachfrage dazu, ähm, und zwar, wenn sich zum Beispiel die URL-Struktur halt eben ähm, verbessert, in irgendeiner Art und Weise, und äh, man dort vielleicht mit Redirects arbeiten wollen würde, ähm, gäbe es da vielleicht auch Best Practice, dass du sagst, irgendwie lieber einen 302er oder 303er oder einen 301er-Status eben zu senden, ähm, wie, wie, wie wird das gehandhabt, beziehungsweise kann, kannst du dazu was sagen? Ähm, bezüglich A-B-Tests oder bezüglich quasi ein Relaunch? Ähm, naja, es, es, es wäre ein Relaunch in einer, einer äh, Ramp-Up-Phase praktisch. Und ähm, dann hätte man ja eigentlich trotzdem das alte Frontend gegen das neue Frontend. Alte, ähm, mit, mit dem neuen Frontend würde dann eine neue URL-Struktur ausgespielt werden, mit dem, mit dem alten Frontend natürlich die alte ähm, URL. Die alte wäre ja die, die im Index ist und die auch rankt, aber so dass man halt eben genau dieses Ranking nicht, nicht gefährdet, eben durch, durch dieses Flackern halt, wie du gerade selber beschrieben hast, mal geht's nach oben, mal geht's nach unten. Ähm, ja. dass, dass man das irgendwie ähm, durch eine, eine Redirect-Strategie oder dergleichen eben auch lösen könnte. Das wäre so ja. die Frage. Ja. Äh, ich denke, wenn man dafür sorgen kann, dass Googlebot wirklich nur die eine Variante sieht, dann ist es ja eigentlich egal, welche, welche Variante man nimmt und wie das mit den Redirects geht. Das heißt, man hat ja dann einfach die Situation, entweder hat man die Redirects am Anfang quasi dieser Umstellung, wenn Googlebot immer die neue Variante sieht, oder man hat die Redirects dann am Ende, wenn Googlebot quasi dann erst die neue Variante sieht, und äh, dann ist es effektiv eher eine Frage, wie geht man um mit den URL-Veränderungen bei ents entsprechend einem Relaunch, und das sind normalerweise einfach die 301 Redirects. Ich denke, kritisch gerade in solchen Fällen ist natürlich, dass man das versucht, sauber zu halten für, für die ganze Website, das heißt nicht nur für die Homepage oder wo man da diesen A-B-Test macht, äh, weil wenn wir vom Crawling der, der Website auf einmal eine neue URL-Struktur erkennen und wir haben die alte URL-Struktur indexiert und sehen den Zusammenhang zwischen der alten Struktur und der neuen nicht, dann kann das relativ verwirrend sein für unsere Systeme. Und dann sieht man einfach auch stärkere Fluktuationen. Äh, wenn man hingegen wirklich sicherstellen kann, dass Googlebot immer die alte Struktur sieht oder immer nur die neue Struktur sieht, dann ist das eigentlich wie ein normaler Relaunch. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch, du würdest eine Art äh, User Agent-Weiche, äh, würdest du auch mit äh, empfehlen. Also es gibt ja gerade im Publisher-Bereich, äh, äh, wo eben Vorstelltsseiten oder dergleichen User-Content-Seiten, äh, da auch dann teilweise vom Bot ferngehalten werden sollten. Und da gibt es ja dann eben auch Best Practice oder halt eben äh, Content hinter dem Paywall. Äh, äh, so eine Geschichten, äh, wo dann einfach eine Bot-Erkennung stattfindet. Äh, da funktioniert es ja auch relativ gut. Äh, so wenn ich das so von außen betrachten kann. Ähm, das heißt, du, du würdest das aber dann tatsächlich auch ähm, mit empfehlen, Bot identifizieren über Reverse-Lookup, äh, IP-Lookup oder dergleichen und dann halt eben zu sagen, okay, der Bot kommt definitiv von Google, bitte schickt ihn immer in die, äh, auf die und die URL, auf die und die Sektion. Ja. Ich, ja, ist... Es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ob man das jetzt immer so machen sollte, aber ich, ich denke, gerade in so einer Situation würde das schon Sinn machen. Äh, wichtig ist einfach, dass längerfristig der Zustand quasi angezielt wird, dass wirklich beide Seiten das Gleiche sehen. Äh, einerseits, damit, damit das mit der Indexierung auch klappt, dass man auch Benutzer quasi auf die URL schicken kann, die effektiv nachher quasi verwendet werden. Ähm, andererseits auch für die ganze, die Wartung längerfristig auch, dass man nicht quasi zwei Websites unterschiedlich äh, warten und unterhalten muss für, für einen längeren Zeitraum. Aber gerade bei einer Umstellung gibt es halt die Situation, dass man die beiden Varianten haben muss, aber wenn man, sag ich mal, nach einem Jahr oder so das alles mal umgestellt hat, dann sollte Googlebot wirklich auch mit der äh, finalen Version auch arbeiten. Okay, cool, danke. Ja, wir hatten mal wir hatten vor, die ganze AB-Test-Dokumentation äh, zu, zu erweitern, aber es gibt einfach so viele quasi Feinheiten dazwischen, die dann schwierig sind, in äh, exakte Aussagen zu packen, dass man quasi immer so oder immer so machen muss. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Dann eine Frage zu internationalen SEO. Was genau oder wie genau hängen die fremdsprachigen Seiten mit der Hauptseite zusammen und wie weit äh, können diese das Ranking beeinflussen? Äh, müssen H genau dieselben Inhalte übersetzt sein oder können sie je nach Sprache auch abweichen? Uh, wenn zum Beispiel auf der deutschen Seite von blauen Schuhen die Rede ist und uh, auf der übersetzten Seite aber von roten Pumps, wird dies von Google abgestraft. Inwieweit kann bei solchen Dingen Google Translate schon mitdenken uh, und hättest du noch ein paar Best Practices für internationalen SEO? Um, an und für sich, wenn das übersetzte Seiten sind in anderen Sprachen, werden die in erster Linie separat indexiert und die stehen für sich selber. Äh, was, was noch dazu kommt, ist diese Verbindung mit hreflang, äh, wo man angeben kann, das ist meine Seite in dieser Sprache, das ist die Variante in der anderen Sprache. Uh, und was da normalerweise passiert ist, wenn jemand nach dieser Seite suchen würde und uh, der Benutzer würde sonst die falsche Variante sehen in den Suchergebnissen, dann tauschen wir die URL aus, uh, gegen entsprechend die, die besser passende Variante. Und uh, an und für sich ist das total normal, dass die Übersetzungen nicht eins zu eins wörtlich übersetzt werden, äh, sondern dass sie entsprechend auch angepasst werden. Manchmal ist es ja auch so, dass in der gleichen Sprache äh, für unterschiedliche Länder leicht unterschiedliche Versionen vorhanden sind. Ähm, in vielen Fällen macht das ja auch Sinn. Wenn man zum Beispiel eine Seite auf Deutsch hat für Deutschland und eine Seite auf Deutsch für die Schweiz, dann sind da manchmal auch andere Informationen vorhanden, zumindest eine andere Währung auch dabei, andere Adressen vielleicht, äh, vielleicht auch eine andere Anreihung der, der Produkte, wenn man weiß, dass Benutzer in diesem Gebiet eher, sag ich mal, diese Produkte wichtig finden und im anderen Gebiet eher andere Produkte, dann sind das zwar äh, lokalisierte Versionen von der gleichen Seite, aber die Inhalte können trotzdem sehr unterschiedlich sein. Und äh, das gilt umso mehr, dann auch wenn es um Übersetzungen geht. Und äh, gerade da es ist eigentlich total normal, dass man quasi auch leicht angepasste Inhalte hat. Wichtig ist aus unserer Sicht, gerade bezüglich hreflang, wenn man das einsetzt, äh, dass die Seiten äquivalent sind. Das heißt, wenn jemand nach Schuhen sucht und auf eure Webseite kommt äh, und äh, vielleicht auf Französisch sucht und auf eure Webseite kommt, dass ihr immer noch Schuhe verkauft, nicht, dass ihr auf einmal, äh, ich weiß nicht, Badehosen nur verkauft, äh, sondern es sollte an und für sich äquivalent sein, und äquivalent für uns entspricht dem einfach, dass der Benutzer quasi das finden könnte, äh, wonach der Benutzer da gesucht hat. Äh, manchmal ist das aber auch so, dass man sagt, das ist zwar die äquivalente Seite, aber wir verkaufen dieses Produkt gar nicht in diesem Land, oder in dieser äh, Sprachvariante, und dann landet man auf einer Seite, wo dann steht, ja, leider können wir da jetzt nicht helfen. Äh, das ist aus unserer Sicht eigentlich auch okay. Das heißt, äh, wenn das die äquivalente Version für diesen Benutzer ist, und da steht dann, wir, wir können das leider nicht liefern, aus was auch immer für Gründe, äh, dann ist das trotzdem eigentlich aus unserer Sicht okay. Äh, das heißt, die Unterschiede dann, welche Art von Schuhe auf der Seite sind, das sind dann wirklich eher nebensächliche Sachen. Uh, es gibt eine Website für eine Woche Rich Snippets hatte, bei Produktseiten, dann vier Tage keine, dann drei Wochen ja, und jetzt keine, was kann da die Ursache sein? Uh, da gibt es keine Veränderungen bei dem, an den Produktseiten, einige können uh, nicht mehr vorhanden sein, aber das Problem betrifft alle Produkte, nicht nur die ausverkauften Produkte. Uh, was könnte ich checken? Um, ja, schwierig zu sagen. Also, ich, ich vermute mal, vom Markup her hat sich nichts verändert, von, vom Log von der logischen Einbindung auf den Seiten hat sich wahrscheinlich auch nichts verändert. Äh, vermutlich habt ihr auch keine manuelle Maßnahme bekommen für Rich Snippets, äh, weil sonst würdet ihr das irgendwie hier auch erwähnen. Ähm, das andere, was da noch eine Rolle spielt, ist einerseits unsere Systeme, die versuchen zu erkennen, wann macht es Sinn, Rich Snippets zu zeigen. Äh, das mal das, das eine. Äh, wir haben das mit äh, dem FAQ äh, Rich Snippets kurz vorher angesprochen, wo wir gesehen haben, ja, wir haben da vielleicht ein bisschen zu viel gezeigt, jetzt haben wir da ein bisschen zurückgedrosselt. Ähm, Andererseits, was auch noch dazu kommt, ist die gesamte Qualität der Website. Und äh, bezüglich der Qualität der Website ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, äh, objektiv anzuschauen und äh, wir versuchen da verschiedene Signale zu nehmen, um das ein bisschen zu erkennen. Und äh, das kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verändern, dass es mal quasi als sehr gut eingeschätzt wird und mal als weniger gut. Und äh, ich vermute, wenn das quasi auf Tage, Tagesebene quasi hin und zurück fluktuiert, wird das wahrscheinlich weniger mit, äh, mit der Qualität der Website sein, sondern eher einfach mit den einzelnen Seiten, dass wir da denken, dass es vielleicht nicht ganz relevant sein kann, da auf diesen einzelnen Seiten. Aber es ist, ja, ist ein bisschen schwierig zu sagen, ohne die, die Website genau zu, zu kennen. Normalerweise, wenn es bezüglich Qualität ein Problem ist, sieht man das einigermaßen, also sag ich mal jetzt nicht, nicht offiziellerweise, aber man, man kann das einigermaßen testen, indem man man eine site macht für die Website. Äh, wenn man da immer noch die Rich Results sieht in der, der Site-Abfrage, dann heißt es eigentlich, dass es, sag ich mal, technisch sauber eingebunden ist und auch sauber erkannt wird. Uh, wenn es in den normalen Suchergebnissen hingegen nicht gezeigt wird, dann bedeutet das eher, dass wir da halt einfach das für diese Website im Moment nicht darstellen wollen. So kann man da ein bisschen einschätzen, ist es eher etwas Technisches oder eher, muss ich eher mit der Qualität meiner Website insgesamt arbeiten. Uh, bezüglich Qualität ist es so, dass wir das in vielen Fällen für, für die Website insgesamt anschauen, und äh, dass es dementsprechend auch einfach eine gewisse Zeit braucht, bis wir die Qualität neu beurteilen können. Und das, normalerweise sind das dann eher Zeiträume von, von einigen Monaten, wenn man größere Veränderungen an der Website vornimmt, die quasi die Qualität äh, erhöhen, äh, dann dauert das einfach eine gewisse Zeit, bis das unsere Algorithmen auch wirklich sauber erkannt haben. Ich habe eine Frage dazu. Also es geht immer nochmal um dieses FAQ-Markup. Ähm, da, wo ich jetzt sehe, dass es nicht mehr eingeblendet wird, hätte es denn einen Vorteil, wenn ich das Markup dann auch lösche? Also dann einfach rausnehme oder kann das ruhig bleiben und spielt dann für die Qualität der Seite keine Rolle? Ja, das, das kann man durchaus lassen. Ähm, es, ist, es ist so, wenn, wenn das wirklich nur für die Rich Results eingebunden worden ist, dann... Braucht man das ja nicht mehr dort, aber es macht auch sicher keinen Schaden. Okay, also wie gesagt, in England wird es bei mir noch angezeigt. Nur noch zwei Fragen von den vier Fragen. In Deutschland, Frankreich, Österreich, in der Schweiz ist es verschwunden. Ähm, gut, ich würde es jetzt einfach lassen, aber ja, vielleicht verstoße ich ja auch gegen die Richtlinie, weil ich habe auf 400 Seiten die gleichen Fragen, aber es sind ja auch immer die gleichen Fragen und Antworten, weil die Leute fragen halt immer, wie ist die Lieferzeit und äh, könnt ihr mir ein Angebot erstellen? Das sind immer die gleichen Fragen halt auch. Und ja. ähm, eventuell habe ich auch gedacht, dass es vielleicht daran nicht, dass ich jetzt viermal das gleiche Markup auf allen Seiten, also auf 400 Seiten habe. Also, ich, ich, ich, an, an deiner Stelle, was ich da machen würde, ist einfach ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, äh, schauen, ob, ob man da etwas erreichen kann, indem man andere Fragen auf den Seiten hat, weil ich, ich denke, unsere Algorithmen sind da jetzt einfach ein bisschen äh, besser angepasst an, an die Art und Weise, wie, wie diese FAQ Markups verwendet werden auf dem Web, damit wir die eher dann zeigen können, wenn sie wirklich Sinn machen, ähm, aber ich denke, in so einem Fall, wo es manchmal gezeigt werden, manchmal nicht, oder auf gewissen Zeichen gezeigt werden, manchmal nicht, äh, besteht wahrscheinlich auch ein bisschen Spielraum, dass man überlegt, wie kann ich das einrichten, dass ich das auf mehr Seiten sehe, oder wie kann ich sicherstellen, dass es wirklich sinnvoller eingebunden wird, und das andere, was du ja auch gesagt hast, äh, bezüglich Product Markup, wenn du effektiv mal testen möchtest, ob das mit Product Markup besser geht, oder auch sichtbar ist, dann also kannst du auf einzelnen ja. Seiten das ausprobieren. Dann ja, macht man das. also das Product Markup, das funktioniert. Das, das, das ist wahrscheinlich einfacher, weil es hat auch weniger Platz in den, in den Ergebnissen. Also FAQ ist ja riesig, ne? Also, ja. gut. Ja, ich probiere aus. Ist ja, ist ja meistens so, immer ausprobieren. Ja, ja. gerade mit, mit den Rich Results ist das ja auf, auf äh, Seitenebene, also nicht für den ganzen Domain. Äh, das heißt, da kann man auch verschiedene Varianten auf der gleichen Website mal austesten. Hm, alles klar. Super, dankeschön. Ja. Ähm, dann noch eine Frage zu Online-Shop. Äh, auf der produkt bringt es einen Vorteil, wenn dort in der URL der Produktname vorkommt? Ist es nachteilig, wenn die URL nur eine Artikelnummer besitzt? Ähm, kann man auf beide Varianten machen. Uh, manchmal hilft es uns, wenn wir die, nur die URL sehen, wenn da Stichwörter in der URL dabei sind, aber sobald wir die URL crawlen können und die Inhalte indexieren können, haben wir natürlich viel mehr Informationen über diese Seite und da spielen Stichwörter in der URL eigentlich keine Rolle mehr. Uh, das heißt, ich denke in so einem Fall, kann man das so machen, kann man das so machen, das einzige, wo, worauf ich da achten würde, ist, dass man da nicht zu oft hin und her wechselt. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen I Shop aufstelle, dann würde ich eine URL-Variante aussuchen und möglichst mit der Variante so lange bleiben, wie es geht und nicht einfach aus SEO-Gründen von einer URL-Variante auf eine andere wechseln, weil wenn man die URL-Varianten wechselt, innerhalb einer Website, müssen wir effektiv die ganze Website neu verarbeiten und das kann unter Umständen eine gewisse Zeit dauern, äh, bis sich das alles wieder eingependelt hat. Äh, das heißt, wenn ich von einer Nummer auf einen Text wechsle, braucht das einfach eine gewisse Zeit, ich würde mal sagen, Größenordnung, vielleicht mehrere Monate. Äh, auch wenn ich von .html am Ende auf .php oder irgendwas anderes wechseln würde, auch das ist eine URL-Veränderung in unserer Sicht. Und auch da müssen wir die ganze Website neu verarbeiten. Wir müssen die interne Linkstruktur neu, neu bestimmen, äh, die Zusammenhänge mit den einzelnen alten URLs und den neuen URLs neu bestimmen. Das braucht einfach eine recht lange Zeit. Das heißt, wenn ihr umstellen wollt mit der URL-Struktur, würde ich schauen, dass man da möglichst viel quasi andere Strukturveränderungen da zusammennimmt. Nicht, dass man dann Schritt für Schritt quasi erstmal so die URL-Struktur macht und dann nachher, nach einem halben Jahr, die URL-Struktur wieder ein bisschen anders macht, sondern dass ihr wirklich überlegt, was ist die längerfristige URL-Struktur, die ich da haben möchte. Äh, bei einem Relaunch, äh, dort muss man ja die alten URLs bei 301 redirect auf die neuen weiterleiten. Bei Millionen von URLs kann man eigentlich nicht alles weiterleiten. Macht es Sinn, äh, wenn man nur die URLs per 301 relauncht, die in den Top 100 Platzierungen bei Google sind. Ähm, ich würde sagen, selbst wenn da Millionen von URLs sind, kann man da die Weiterleitungen machen und sollte man das eigentlich auch machen. Äh, weil was sonst passiert, ist, dass diese URLs, die äh, quasi bei, bei uns bekannt werden, wenn wir die dann neu crawlen und einfach nur einen 404 Fehler sehen, dann haben wir überhaupt keinen Zusammenhang äh, mit der alten Variante und der neuen Variante und wissen überhaupt nicht, wie wir diese Signale weitergeben können. Und das geht dann bei euch schlussendlich dann verloren. Äh, wenn man, sage ich mal, 99% der URLs so weiterleiten kann, ist das natürlich super, wenn hingegen das wirklich nur ein kleiner Teil der URLs ist, dann kann da wirklich relativ viel verloren gehen. Und jeder, jeder Relaunch, wo man die URL-Struktur verändert, eben, wie gesagt, äh, braucht eine gewisse Zeit und ist immer ein bisschen schmerzhaft in dieser Zeit. Da würde ich versuchen, quasi nicht... Äh, nicht dort zu sparen und nicht, nicht zu quasi nur einen Teil der Redirects machen, weil ist, es, auch wenn man 100% der URLs weiterleitet, dann ist es trotzdem noch schmerzhafter. Würde ich da nicht versuchen, das noch schwieriger für die Suchmaschinen machen. Ähm, die URLs, die kein Ranking besitzen und die vielleicht auf Seite 8 bis 10 oder höher bei Google ranken, dürfen ja keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit nehmen, wenn diese entsprechend kein 301 Redirect erhalten. Ähm, ja, ich, ich würde, wenn möglich, würde ich wirklich versuchen alles weiterzuleiten, auch wenn das URLs sind, die sehr selten dargestellt werden in den Suchergebnissen. Äh, all die helfen uns zu erkennen, was, was da effektiv vorgeht und äh, unsere Systeme versuchen auch zu erkennen, wenn ein größerer Relaunch gemacht wird und versuchen dann, die, die Website gesamthaft neu zu crawlen, zum schauen, was hat sich da alles verändert und wenn wir erkennen können, dass ein Teil nicht quasi auf einmal verschwunden ist oder auf No-Index gesetzt wird, äh, dann sind das einfach unter Umständen recht viele kleine Signale, die verloren gehen, die zusammengezählt dann doch etwas ausmachen könnten in den Suchergebnissen. Wie geht man am sichersten beim Umzug einer Domain auf einen anderen Hoster vor? Ist der HTML Code 503 ausreichend? Sollte nach dem Umzug das Projekt in Search Console neu zur Indexierung eingereicht werden oder wie teilt man Google mit, dass das Projekt wieder erreichbar ist? Es handelt sich um ein noch sehr kleines Projekt, das wohl nicht allzu oft vom Google Wort Besuch ähm, ich, ich vermute, die, diese Umstellung bedeutet einfach, dass die Website bei quasi kurzfristig ausgeschaltet wird und dann wieder eingeschaltet wird, einfach mit einer anderen IP-Adresse. Ähm, an und für sich ist es am optimalsten, wenn man das wirklich synchron machen kann, äh, wenn man quasi die, die Website am neuen Ort schon laufen lassen kann und dann einfach die DNS-Umstellungen macht, sodass es von der einen Variante auf die andere Variante wechselt. Und dann ist aus unserer Sicht, sehen wir da überhaupt keine Veränderung. Ähm, wenn das eine sehr dynamische Website ist, dann ist das manchmal nicht so einfach machbar, dass man das quasi parallel laufen lässt. Ähm, und wenn man das effektiv auch erstmal abschalten muss und dann wieder neu einschalten muss, dann ist der 503 wirklich das, das Richtige dort. Wichtig ist, dass bei einem 503 ja, der Status, dass es im Moment quasi nicht erreichbar ist, äh, dass dieser Status wirklich nur kurzfristig auftritt. Das heißt, idealerweise weniger als, sagen wir mal, zwei, drei Tage, äh, dass das wirklich auch kurzfristig da ist, weil wenn das längerfristig auf 503 ist, dann nehmen unsere Systeme an, dass diese Seiten nicht mehr existieren, äh, weil dieser temporäre Fehler ist dann irgendwann halt zum Dauerzustand geworden und dann denken wir, gut, dann machen wir euch den Gefallen und nehmen diese Seiten aus dem Index raus. Äh, das heißt, wenn das eine Umstellung ist von, ich weiß nicht, ein paar Stunden vielleicht oder von maximal einem Tag, sehe ich da überhaupt kein Problem, da muss man auch nichts in Search Console neu einreichen zum Indexieren, weil wir halten quasi das Crawling dann an und setzen dann wieder fort und aus unserer Sicht hat sich da nichts verändert. Ähm, wenn, wenn dieser Zustand quasi länger eintritt, das heißt, wenn ich für eine Woche die Website erstmal herunternehmen muss, dann ist es effektiv so, dass wir einzelne Seiten dann halt aus dem Index fallen lassen, wenn wir sie öfters als Fehler sehen und äh, dann muss man halt mit den normalen Mitteln arbeiten, wie man das sonst machen würde, wenn man Seiten wieder neu indexiert haben möchte. Äh, das heißt, für, für wenige Seiten kann man das ja in Search Console selber quasi von Hand machen, äh, für eine größere Website mit der Sitemap-Datei am besten arbeiten, und all solche Veränderungen, die brauchen dann natürlich auch eine gewisse Zeit. Das heißt, weil das dann halt eine gewisse Zeit braucht, würde ich eher schauen, dass man diesen, quasi dieses Loch zwischen der einen Variante und der neuen Variante möglichst kurz halten kann vielleicht sogar ganz überspringen kann, dass man diesen Wechsel ohne 503er machen kann. Äh, wenn man mit 503 arbeitet, wirklich schauen, dass es weniger als zwei Tage ist. Okay, wow, es sind noch immer viele Fragen da, aber äh, zeitlich sind wir bald am Ende. Ähm, vielleicht gibt gibt's von, aus eurer Sicht noch irgendetwas, äh, das wir ansprechen ja. sollten. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, John, und eine Frage vielleicht äh, dann nochmal äh, stellen, die auch in den Kommentaren drin ist, wenn okay, es zu kommt auch von mir. Da geht es nochmal um das Core-Update äh, von Mai äh, 2020. Und da haben wir halt festgestellt, äh, über viele Publisher hinweg, äh, dass es sehr viele Sichtbarkeitsverluste gab oder ungewöhnlich große Sichtbarkeitsverluste gab. Und äh, gleichzeitig haben wir gesehen, dass größere Plattformen sehr stark gewonnen haben. Pinterest, eBay, auch Google.de war so ein Beispiel. Das ist so, bei Google.de ist der Sichtbarkeitsverlust Gewinne Mitte Juli auch wieder komplett weggerutscht. Äh, die Frage zielt jetzt einfach dahin, ähm, wie wird denn ja das Update, soweit du das sagen kannst, intern ähm, eingestuft? Ist das ein erfolgreiches Update? Also sagt, sind wir sind mal ganz zufrieden, mit was da rausgekommen ist. Oder kann es vielleicht auch sein, dass äh, neben den normalen Kriterien, die ja bekannt sind zum Google-Core-Update, worauf man achten sollte, ähm, dass die Webseite inhaltlich entsprechend gut aufgestellt ist, dass es da vielleicht noch andere Kriterien gegeben hat, die da vielleicht reingespielt haben. Suchverhalten, Corona ist das sicherlich ein großes Stichwort. Kannst du dazu was sagen? Ähm, also bezüglich erfolgreich oder nicht, ist immer, immer schwierig zu sagen, weil aus unserer Sicht ist es ja nie fertig. Oder es ist, verändert sich einerseits das Benutzerverhalten, die, die ganze Umgebung im Web verändert sich dauernd. Äh, und äh, entsprechend ist es ja auch so, dass wir immer an den Algorithmen weiterarbeiten. Und äh, von dem her ist es schwierig zu sagen, ob wir damit zufrieden sind oder nicht, weil es gibt immer etwas, was wir anders machen würden. Und in vielen Fällen ist es ja auch so, dass gerade bei, bei größeren Updates ähm Gibt es vielleicht Sachen, die, die wir nicht gesehen haben, ursprünglich mit unseren ganzen Tests, mit äh, den, den Benutzertests, die wir auch gemacht haben, äh, wo, wo das Feedback von Publisher, vom Webmaster dann auch entsprechend sehr wichtig ist? Äh, auch vom Benutzer, wo wir dann sehen: Ah, jetzt auf einmal sind diese Websites oben und ich finde die schrecklich, ich möchte das lieber anders haben. All solche Sachen werden natürlich gesammelt im Laufe der Zeit und wir versuchen dann in den nächsten Updates da äh, irgendwie eine Lösung zu finden. Es ist natürlich schwierig zu sagen, äh, ob das bedeuten würde, dass wir jetzt einzelnen Publisher wieder mehr zeigen, weil die Publisher unzufrieden sind, äh, weil aus unserer Sicht geht es halt schon eher darum, dass wir für den Nutzer gute Ergebnisse haben, nicht dass wir quasi. Einfach den Publishern, die vorher viel Traffic bekommen haben, dass sie nachher auch wieder viel Traffic haben. Ähm, aber in vielen Fällen ist es ja auch überlappend. Es ist ja auch so, dass diese Publisher viele Sachen gut machen. Und dass wir da auch schauen müssen, dass das wirklich auch gut, sag ich mal, gebracht werden in Suchergebnissen, entsprechend passend für Benutzer am richtigen Ort. Genau, es war, es war halt einfach auffällig, dass wirklich sehr viele äh, Publisher durch die Bank weg eine, einen Trend hatten, nämlich, dass sie doch sehr stark sozusagen verloren haben und da war einfach nur mal die Frage hingehend, ob das vielleicht das vielleicht auch intern dann aufgefallen ist, Richtung auch, haben wir jetzt vielleicht auch so gar nicht erwartet, und, äh, aber klar, wie gesagt, das ich, ist nicht, das nicht ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie weit solche Sachen erwartet werden, ich, ich weiß einfach, es werden einfach sehr viele aus, ausführliche Tests gemacht, am Anfang auch die, mit, äh, mit den Quality Raters in verschiedenen Sprachen und Ländern, dass wir da wirklich auch sicher sind, dass für die, die wichtigsten Sag mal Suchbegriffe, dass es wirklich auch passt mit dem, was wir erwartet haben. Ähm, aber ich, ich habe auch von, von relativ vielen Publishern gehört, gerade im deutschen Sprachraum, ähm, dass, dass sie da einfach verwirrt sind und nicht genau wissen, was sie jetzt machen müssen. Und das, das haben wir schon auch als, als Feedback an das Team gegeben. Ich denke, solche Sachen sind auch immer wichtig, dass wir die mal bekommen, dass wir die auch weitergeben können. Uh, einerseits, weil wir vielleicht mit den Algorithmen etwas verbessern können, andererseits vielleicht auch, dass wir von uh, den ganzen Quality-Teams vielleicht ein bisschen mehr Informationen bekommen, wo wir sagen können, das könnten wir auch weitergeben, uh, wo im schlimmsten Fall würden die, die Webmaster quasi ihre Websites besser machen, und das ist ja eigentlich nicht schlecht. Uh, und uh, von dem her ist, ist es wichtig, dass wir dieses Feedback bekommen, aber ich, ich kann ja nicht sagen, es ist jetzt quasi fehlerhaft rausgerollt oder irgend so etwas, weil wenn, wenn Fehler beim, beim Ausrollen von solchen Updates passieren, dann sind das meistens Sachen, die wir innerhalb von, ich weiß nicht, eine Stunde oder zwei dann auch wieder zurückholen können und anpassen können, wieder neu rausbringen können. Okay, gut. Danke dir. Mhm. Ähm, John, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage und zwar, ähm, okay. ich hatte es äh, mit in die Timeline da gepostet und zwar ähm, zu dem Thema ähm, Content Hygiene beziehungsweise mit Automatisierten beziehungsweise mit äh, Newsgeschichten und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich, äh, wir sind schon eine Minute drüber. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass ich die Frage nochmal irgendwie im englischen äh, Hangout stelle oder, ja. oder ihr okay. eine Mail schreibe? Ja, oder ja. Ja, ja. Ähm, ich, ich richte, glaube ich, die nächsten englischen Hangouts sowieso heute oder morgen noch ein. Äh, da kannst du einfach reinstellen. Ähm, oft ist es so, dass wenn die Fragen am Anfang reinkommen, dass sie eher am Anfang auch erscheinen in der Liste in YouTube, aber wie da das Ranking-Algorithmus funktioniert, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Alles klar. Danke, dann schreibe ich es da rein. Okay. Gut. Super. Ähm, ja, dann, dann machen wir vielleicht eine Pause hier. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Äh, toll, dass na gut, es sind jetzt zu viele Fragen quasi gekommen, aber äh, immer gut zu sehen, dass da alles Mögliche zusammenkommt. Äh, vielen Dank fürs Kommen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits. Ja, ciao.